Wo handelt es sich denn, denn heute Abend konkret bei dieser, bei dieser Benefizaktion? Also äh, was passiert jetzt mit dem Erlös aus dieser Veranstaltung? Also äh, diese wunderschöne Veranstaltung, Zauberhaftes Stromhausen, hat initiiert unser guter Freund Günther Körber. Günter Körber ist auch von Anfang an ein großartiger Unterstützer der Kinderhilfe Litauen. Er hat also jetzt mit seinen Zauberfreunden aus München, hat er diesen Abend veranstaltet. Und hat gesagt, er möchte möglichst viele, viele Gäste da haben, die dazu beitragen, dass er uns einen bedeutenden Betrag zur Verfügung stellen kann. Uns, der Kinderhilfe Litauen. Was passiert denn jetzt genau mit dem Betrag, mit dem Erlös aus diesem zauberhaften Schopenhausen? Das sind Gelder, die wir immer für, für Projekte verwenden. Äh, abgesprochene, vereinbarte Projekte, vor allem im Kinderheim in Kaunas in Litauen, wo behinderte Kinder leben, wo sie ärztlich betreut werden, wo sie äh, schulisch äh, betreut werden und so weiter und so fort. Und wir versuchen dort äh, manches etwas äh, renovieren zu lassen, neu einrichten zu lassen. Einfach das äh, besser zu gestalten, als wie es im Moment ist. So machen diese Kinder hier für Litauen ja schon seit vielen Jahren. Wie ist denn so die Resonanz gerade hier in und um Schrobenhausen auf dieser Region? Also die Resonanz ist großartig, überraschend groß. Wir, wir machen das jetzt über 20 Jahre schon mittlerweile, wir haben ganz, ganz klein begonnen und was daraus geworden ist, wie das gewachsen ist, äh, wir haben ja mittlerweile zwölf Schulen, die uns unterstützen, sechs Kindergärten und natürlich viele, viele äh, Menschen, auch äh, Firmen, äh, Einrichtungen und so, die uns seit Beginn unseres Vereins äh, unterstützen. Also, Wunderbare, großartige Unterstützung. Okay, und die letzte Frage zum heutigen Abend an Sie, Herr Schwarz, für welche Art von Zaubertricks interessieren Sie sich denn am meisten? Was kann Sie verzaubern? Also Sie, Sie sprechen jetzt die Zauberer an, speziell die Zauberer. Also es ist immer wieder ein Erlebnis der Günther Körber und natürlich auch der Georg Berger, der immer wieder für uns zaubert, die wir ja schon besonders gut kennen. Aber alle sind großartig und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Zauberfreunde von Günther, dass die das wieder für uns veranstalten. Ganz, ganz großartig ist das. Dankeschön, Herr Schwab, und Nein. für den restlichen Abend noch. Schönen schön, Dank.